Ja, ich stelle euch heute das Projekt Ohmsche Röhre vor. Ähm, die Ohmsche Röhre ist das hier. Das kennt ihr vielleicht von der OM, wenn dieses Jahr auf der Om war. Ähm, aus unerfindlichen Gründen hat man mir zum Kongress das Teil mitgebracht und ich habe ähm, das ja auf der Mailliste schon mal ähm, angekündigt, dass ich das umbaue auf WLAN und auf ähm, andere Spielereien. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. es dauert ein bisschen zum booten ähm, ja, da ist ein jetzt Teil drin und ein bisschen anderes Zeugs, das erkläre ich gleich ähm, das Problem ist, es hat noch keine Halterung es ja. ist im Prinzip ein LED-Strip, der auf eine Röhre gewickelt ist ähm, die LEDs sind einzeln ansteuerbar und ja, gucken wir uns einfach mal an, was das Ding so tut wenn es denn bootet Halt es doch hoch, dann sieht man es auch auf der Kamera ja, die ganze Zeit hochhalten halt ist ja ein bisschen nicht. blöd Möchte sich jemand als Halter zur Verfügung stellen? Als Na ja, Gut, halte ich halt. halt. <lacht> genau. Ja, ein bisschen was zur Technik. Da ist ein kleiner WLAN-AP drin. Ist. Ähm, der ist hier. Ähm, wenn ihr das Ding mal zur Veranstaltung mitnehmen wollt, zum Beispiel als ähm, Slush-Statusanzeiger oder für irgendwas anderes. Ähm, Netzwerkkabel abziehen, auf dem WLAN-AP draufgehen, ähm, ins WLAN hängen und das Ganze wieder zurückfringen. Und dann habt ihr das device netz Es ähm, spricht Artnet, dazu gibt es auch Libraries, die werde ich im Wiki verlinken. Ähm, das ist ein bisschen tricky die IP rauszufinden. Man muss im Prinzip sein lokales Subnetz scannen und gucken, was damit äh, TP-Link rausfällt. Da gibt es dann zwei IPs. Einerseits die IP von dem WLAN-AP und andererseits die IP von dem ähm, die weiß was den Strip ansteuert dann lasst es doch automatisch eine Mail an die Mailingliste schicken was? <lacht> naja, automatisch wenn es bootet so ein Konflikt an Info-Aktraum-Z-Labor in auf dem Mikrocontroller ist kein Platz mehr ja, na gut ich habe da vermutlich schon jedes letzte Byte ausgenutzt sollte es eigentlich langsam mal booten <lacht> ja. ah. so. also das ah, komm, kommt das jetzt gerade alles über das WLAN mhm. ähm mir war es halt auch wichtig, dass wenn man auf den Pfandschirm geht und die slush dabei hat, ähm, dass man das Ding auch ohne WLAN ansteuern kann, deswegen gibt es diesen Kasten hier. Das ist der Manual-Mode. Und es ähm, gibt hier so verschiedene Tasten, man kann die Farben wechseln. <lacht> Oder die Modi wechseln. Kann man noch was in die Luft schreiben, wenn man es so steckt? <lacht> aber ne, das kannst du in Farben implementieren. <lacht> <lacht> ja. Es gibt auch noch eine Fast Mode, damit man das gelbe Gelb Elektriker versorgen kann. Ähm, ja. Ach ja, und es gibt eine Helligkeitsstörung, falls man da irgendwie. Ja, ich habe jetzt eine Aufgabe für euch: denkt euch eine Halterung aus. Ich obstrug oh, was. Oh. Genau. Ich obstrug was. jetzt die ganze Zeit. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Äh, äh, sollen wir das Ding nicht einfach an den Post dran kleben? Abhockt macht das sicher was. Ja, ich will sowas. <lacht> also die Idee war halt einfach, dass man ähm, das Ding halt auch für die Slash-Maschine verwendet. Das ist jetzt im Prinzip Slash ist noch nicht fertig. Ähm, Slash ist gleich fertig. Slash ist fertig. Wer da jetzt noch eigene Animationen drauf programmieren möchte, auf dem Admin ist nur noch ganz, ganz wenig Platz. Das heißt, alles weitere übers Netz dann ansteuern machen. Also gibt so diesen Button. Das ist jetzt, was über das Netz kommt und das ist der lokale Modus dann. Ja. Schreibe ich noch alles ins Wiki dazu. Sehr cool. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß auf nächsten Veranstaltung. Was, was kosten denn die LED-Streifen, wenn man sie nochmal kauft? Ähm, ich habe keine Ahnung mehr davon bauen. Das kommt drauf an, wo du sie kaufst. China. Ja, wenn aber du in China kaufst, sind sie recht günstig. Es gibt zum Beispiel etwas westlichere Distributoren, die Adafruit, die wollen für einen Streifen von einem Meter irgendwie 20 Dollar. Ja, aber in aber China ungefähr 3 bis 4 Dollar. Dollar. Bei AliExpress zahlst du auch mindestens 20 bis 30 Dollar, wenn die LEDs einzeln ansteuerbar sein sollen. Meinen Sie noch ein, zwei mehr davon zu haben, der eigentlich nicht Ich habe Ja, genug genügend? Ja. ja, das ist ein Kaufmischschild. Ja. Und um das äh, Ding rum. Okay. Okay.